Ach, einschalten. Ah. Hier, Maus bewegen. Bildschirm Also heute wird es ganz verrückt. Ähm, hm. ich weiß ist nicht ganz genau, aber irgendwie erinnert mich das jetzt so ein bisschen an die Szenen von John Hutchinson. Wow. Mal gucken, ob ich das will. Ja. Äh, worum geht es denn eigentlich? Es geht um den anonymen bedini wenn man mal was so nennen kann. Der war ganz aufgeregt und hat mir äh, schon mehrere Tage versucht, das hier mal näher zu bringen. Hat mich immer in Momenten erwischt, wo ich absolut überhaupt nicht aufnahmefähig gewesen bin. Aber dann durch die ganze Truppe, wir haben heute noch mal eine Skype-Konferenz gehabt, haben sie alle mal auf mich eingeredet und gemeint, Horsten, los, bau das hier jetzt mal. Hm. Okay. Ähm, worum geht es eigentlich? Hier haben wir Bedini-Motor. Ne? An der Triggerspule kommt einmal so eine DIN-genormte. Muss ich jetzt wahrscheinlich dazu sagen, das ist so eine äh, Spannungsverdopplerschaltung. Ja, dann kommt hier eine extra Batterie ran. Ich habe an der Stelle jetzt Bedini-Motoren angehangen. Wie geht's denn dann weiter? Ja, dann haben wir noch im Ausgang vom Bedini, von der Bedini-Schaltung einen Ringkerntrafo drin, so ein Teil hier, und äh, da habe ich welche, die von 110 auf 220 Volt, glaube ich, hin und her transformieren. Ich gehe äh, praktisch auf der 12 Volt-Seite rein, praktisch hier unten die Seite ist jetzt bei mir die 12 Volt Seite und das habe ich jetzt als 110 Volt Seite und an der 110 Volt Seite habe ich dann auch wieder so eine Spannungsverdopplerscheidung. So, wie geht's dann weiter? Dann haben wir im Eingang, genau im Eingang von unserem Bedini, hier ist die Eingangsleitung. In der Eingangsleitung noch einen Ringkantrafo drin. Den haben wir hier. Auch noch eine Pumpe dran. Äh, Quatsch eine Spannungsverdopplerschaltung und wieder einen Bedini-Motor. Als Abnehmer äh, hier hat der anonyme Erfinder. Alles auf äh, den Sarbedini-Switch hier unten, ne? also diese vierer Schaltung, die haben wir jetzt mal so getauft, äh, äh, Sar-Switch, ne? so kann man es auch machen. Ja, und mal gucken, wie es funzt. Spannungsversorgung haben wir wieder 12 Volt, ich habe es auf 12 Volt eingestellt. Auf geht's. So passiert noch nichts, ne? 12 Volt liegen an. Das sind sogar 13, ne? Gut, 13. 13 Volt, auch eine schönere Zahl, finde ich. Okay, so, jetzt rechts rum oder links rum. Es geht los. Okay, mir. Okay. Der läuft. Der läuft nicht, da geht er aus. Aha. Das ist ein dem hier. Der ist ja total krass hier vorn. Aha. Schon interessant. Der, der oszilliert jetzt einen Stop. Aha, da könnte ich also jetzt einen Stop an den Ausgang was dranhängen. Und hier vorne pulle ich. Ah, der läuft so. Okay, also haben wir jetzt hier einen Bedini-Motor laufen. Also Servomotor. Hier die blinkt <lacht> schön. im, Keine Ahnung, was das für ein Takt ist.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 Okay, wo sind wir denn mit der Spannungsaufnahme? Wir pendeln so rum zwischen 400 und 500 mA bei 13 Volt. Gut. So über um halben Daumen gepeilt. Was sind wir denn da? 5 Watt. So, mit 5 Watt den voll am Laufen. Den vor sich hin drehend. Okay, ein bisschen Leistung hat er. Ein bisschen Leistung hat er. Bin mal gespannt, wie es dann mit 200 Volt ausschaut und unserem großen Servomotor. Schön. Uh, jetzt blinkt die nonstop. Aha. Aha. Also hier hat es, glaube ich, was durchgehauen jetzt komplett am Eingang. So wie es ausschaut. Aber, hm. Dafür, dass die erst so ab. Ich habe es. Ja, 30, 40, 50 Volt gehen die los. Mhm. Schön. Ja, und wenn man es so sieht, eigentlich alles umsonst, Energie, ne? Weil egal, ob ich die erst dran hätte oder nicht dran hätte, der würde nach wie vor so drehen. Hey. <musik> <lacht> so eine verrückte Spielerei. Nee, jetzt. Hm. Der vorne will aber wirklich nicht mehr Keine Chance. Darüber? Nee. Okay, jetzt aber. Weißt du was? das einfach durch Na ja, gut. Also irgendwie ist da was. Aber nicht, nicht laufend. Nicht. So, gut. Wie zattler. Wie zattler. <lacht> okay. Also, ganz schön heikel, die Einstellerei. Ihr seht's. Der will nochmal starten. Nee, der will nochmal starten. Okay, also ist noch ein bisschen Bedarf da, aber... Alle Achtung. Nochmal so als Überblick.